Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Heute lese ich euch Fanpost vor. Der erste Brief ist von Leonora und Leonora lässt ihre beste Freundin Marie grüßen, was ich hier mitmache. Hallo liebe Marmeladenoma, ich heiße Leonora und ich bin 14 Jahre alt. Dieses Bild habe ich für dich gezeichnet. zeige ich Ihnen. Finde ich sehr gut. Hat Talent, das Mädchen. Könnt ihr sehen? Ich habe ihr auch schon geantwortet. Ich hoffe, man erkennt, dass du das sein sollst. Finde ich wohl. Ich schaue deine Videos sehr gerne und deine Streams schaue ich mir häufig mit meiner Freundin an. Sie würde sich sehr freuen, wenn du sie grüßen könntest. Außerdem habe ich noch ein paar Fragen. Behältst du alle Briefe? Brauchst du gar keine Brille? Freust du dich, wenn du bald 100.000 Abos hast? Liest du dir die Kommentare unter deinen Videos durch? Habe ich ja alles beantwortet. Das war's. Ich hoffe, Du konntest meine Schrift lesen und Entschuldigung für die Schreibfehler. Liebe Grüße Leonora und Marie. PS, danke an Janik, dass er das alles möglich macht. Keine Fehler und eine sehr gute Schrift. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Brief. Ich habe sie schon aufgeschnitten, weil das so lange Zeit in Anspruch nimmt. Und irgendjemand hat sich vor meinem Messer gefürchtet. <lacht> Liebe Marmeladenoma, es ist einfach so schön, etwas anderes als fluchende Teenager und kreischende Kinder auf YouTube und Twitch zu sehen. Du erinnerst mich sehr an meine eigene Oma. Mit deiner herzlichen lieben Art bist du eine solche Bereicherung für das Internet. Schade, dass das mit Tirol nichts wird. Sonst würde ich dich auch gerne in den Norden nach Bremen zu mir einladen, wo ich leider auch schon im dritten Stock wohne. Hoffentlich gefällt dir meine kleine Zeichnung, ich bin leider schon etwas eingerostet, finde ich gar nicht. Bleibe bitte so, wie du bist, du unterhältst Kinder wie Erwachsene gleichermaßen. Mit lieben Grüßen, Tonke M. Janssen. Ich habe mich ganz arg über diesen Brief gefreut, auch beantwortet, und finde das Bild sehr, sehr gut. Und dann schreibt sie noch, manche Schönheit bleibt für immer. Ob sie mich damit meint? mich sehr gefreut der Brief. Hallo liebe Marmeladenoma, ich schaue deine Streams unglaublich gerne an. Durch Gronk habe ich dich zum Glück gefunden. Es ist unfassbar wundervoll, wenn man auf deinen Kanal geht und deine Geschichten vorgelesen bekommt, falls du mal die Mutter, falls mal die Mutter keine Zeit hat. Ich finde es auch total toll, dass es noch entspannende Menschen noch spontane, Entschuldigung. Ich fange mal an. Ich finde es auch total toll, dass es auch noch spannende, dass ich meine, spannende Menschen auf YouTube gibt. Dazu noch Janik, hoffe, dass man ihn so schreibt. Nein, man schreibt ihn mit einem N. Irgendwann ist das durch, der das Ganze noch mit der Technik macht. Ich hoffe wirklich, dass du nicht damit aufhörst und ein Herz. Ich bin auch froh, dass es Menschen gibt, die ihre Leidenschaft für etwas öffentlich machen. Und das egal mit welchem Alter. Noch ein Herz. Und kriege ich vielleicht auch ein Autogramm, drei Herzen, und noch ein lila Herz und ein grünes Herz. Die Adresse dann noch. Und bitte noch freundliche Grüße an Janik, Julia und noch ein Herz. Und dann hat sie noch ein Bild gemalt. Finde ich auch sehr schön. Und jetzt kommt eine Geschichte von Aaron. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ich alle alles schöne Briefe. Hallo liebe Marmeladenoma, ich liebe deine Streams und bin regelmäßig dabei. Ich habe selber in der Schule mit meinen Mitschülern in unserer Klasse keine richtigen Freunde. Alle konkurrieren sich untereinander oder machen sich runter. Bei diesen Verhältnissen ist es immer sehr schön, wenn ich am Ende der Woche deine, wunderbar deine wunderbare Stimme höre. Ich hoffe, dir geht es gut. Meine Oma wohnt 70 Kilometer entfernt. Meine Oma hat mir früher auch immer Märchen vorgelesen. Ihr Gesundheitszustand bereitet mir Sorgen. Ich war der Junge, der gefragt hat, ob Sie früher Marlene Dietrich gehört haben. Wann haben Sie Marlene gehört? Hat bestimmt die Oma gefragt. Vor dem Krieg war das. Im Krieg hat sie nicht mehr mit uns Deutschen gesprochen. Ich hätte gern ein Autogramm von Ihnen und wie gefällt Ihnen das Bild von der Katze meines Cousins? Sie heißt Tiger. Ich habe den Polaritrahmen selbst gebastelt. Ich hoffe, Sie können alles lesen. Viele Grüße, Aaron. Alles Gute für Sie. Antwort und Monogramm bitte. Und ein schönes gemaltes Herz von Ihnen. Und Jetzt kommt noch das schöne Katzenbild. Mit dem Rahmen, den er für mich gebastelt hat. Kommt alles eines Tages an die Pinnwand, die wir noch besorgen müssen. So, für heute beende ich nun die nächste Vorleserunde kommt bestimmt und die nächsten Briefe kommen auch bestimmt. Ich beantworte jeden Tag so gut fünf Stück mindestens. habe aber große Freude daran und dadurch komme ich auch an die Luft, denn ich gehe mit meinem Gehfrei zur Post. Nun verabschieden wir uns.